Wenn Sie mit den normalen Filterfragen nicht weiterkommen und jetzt einen etwas komplexeren Filter erstellen wollen, dann können Sie dafür den PHP-Filter verwenden und PHP-Code einfügen. Und ich zeige in diesem Video, wie das funktioniert. Der erste Schritt ist natürlich, einen Fragebogen bzw. erstmal hier Fragen anzulegen. Da habe ich einfach mal hier drei Fragen angelegt, habe dann hier bei Fragebogen zusammenstellen, jetzt mal hier mit diesem Fragebogen hier begonnen, in dem aber noch nichts drin ist. Und wir finden jetzt hier diese drei Fragen, die ich angelegt habe, und die können wir jetzt einfach mal reinziehen. Ich ziehe jetzt mal die erste Frage auf die erste Seite und dann wollen wir jetzt mal auf der nächsten Seite einen PHP-Filter erstellen. Dafür erstelle ich eine zweite Seite. Das erste, was man sich klar machen muss, ist, dass der PHP-Code serverseitig ausgeführt wird. Das heißt, ich kann immer erst auf die Informationen aus vorhergehenden Fragen zugreifen, wenn sie an den Server übermittelt wurden. heißt also, wenn ich jetzt für den PHP-Filter die Informationen brauche, ob die Person in dieser ersten Frage jetzt mit der Antwort 1, 2 oder 3 geantwortet hat, dann kann ich diesen PHP-Filter jetzt nicht hier direkt auf die erste Seite ziehen. Weil in dem Moment, wo die Person das hier ausgefüllt hat, ist es ja noch nicht an den Server übermittelt worden, sondern erst, sobald sie diese Fragebogenseite abgeschlossen hat, indem sie auf Weiter geklickt hat. Heißt also, ich kann jetzt diesen PHP-Filter erst in die nächste Seite einfügen. Also hier auf die nächste Fragebogenseite. Und dafür gibt es jetzt hier dieses Icon. So wie ich also sonst hier immer diese Fragen reingezogen habe, kann ich jetzt hier diesen Punkt PHP-Code da reinziehen. Und wir wollen jetzt mal sagen, dass diese folgende Frage, also die Frage 2, dass die nur angezeigt werden soll, wenn die Befragten in der Frage davor jetzt mit der Antwortmöglichkeit 1 geantwortet haben. So, ich kopiere das jetzt hier mal rein und erkläre dann mal kurz, wie dieser PHP-Code hier aufgebaut ist. Zunächst behandelt es sich um ein If-Statement. Das heißt, ich kann jetzt hier eine if-Bedingung eingeben und nur wenn diese Bedingung erfüllt ist, also wenn sie wahr ist, dann wird das ausgeführt, was im Anschluss dort angegeben ist. Und das heißt also, wenn ich jetzt hier erstmal if eingebe und dann in Klammern kann ich jetzt hier die Bedingung eingeben, die geprüft werden soll. In dem Fall soll jetzt hier geprüft werden, ob die Variable fr01 den Wert 1 annimmt. Dafür muss man natürlich erstmal schauen, wie heißt jetzt diese Variable oder diese Frage, auf die man sich hier bezieht. Und dafür mache ich das hier ein bisschen nochmal kleiner. Da sieht man hier diese erste Frage, die ich in die erste Fragebogenseite eingefügt hatte, dass die hier das Kürzel fr01 hat. Weil ich halt hier einfach diese Rubrik fr genannt hatte und das die erste Frage dort ist. Also Sie müssen erstmal gucken, wie heißt diese Frage bei Ihnen. Und das dann hier an der entsprechenden Stelle einfügen. Sodass man also sagt, wenn also diese Frage fr01 hier den Wert 1 annimmt, da immer an das doppelte Gleichheitszeichen denken bei solchen relationalen Operatoren. Und dann kann man dahinter, hier in geschweiften Klammern, dann angeben, was dann getan werden soll. Und in dem Fall soll ja einfach dann diese Frage 2, also die nächste Frage, angezeigt werden. Und das ist im Prinzip auch schon alles. Das heißt, wenn man diesen Code hier so kopiert und dann für sich anpasst entsprechend, dann kann man so einen simplen PHP-Filter erstellen, der jetzt erstmal dafür sorgt, dass eine Frage angezeigt wird, wenn in der Frage davor eine bestimmte Antwortmöglichkeit ausgewählt wurde. Jetzt ist es ja so, dass man so einen einfachen Filter hier auch mit der normalen Filterfrage machen könnte. Die Stärke von einem äh, PHP-Filter ist jetzt, dass man dort ganz ähm, flexibel jetzt eben das reinprogrammieren kann, was man jetzt möchte. Und sagen wir mal als Beispiel, wir hätten jetzt hier mehrere Fragen vorher schon gestellt und wollen jetzt sagen, dass bitte diese darauffolgende Frage nur dann angezeigt würde wenn mehrere Fragen bereits mit 1 beantwortet wurden. Dann könnte man das hier einfach mit reinschreiben. Das funktioniert dann folgendermaßen. So wie ich jetzt hier stehen habe, Value, Frage 1 soll 1 sein. Das kann ich mir einfach mal kopieren. Und kann das hiermit in die Bedingungen nochmal reinkopieren. Und kann jetzt sagen, okay, und jetzt möchte ich aber nicht, dass hier der Wert von der Frage 1 1 ist, sondern ich möchte, dass der Wert zum Beispiel von der Frage 2 1 ist. So, und jetzt habe ich hier zwei Bedingungen in diesem if-Statement drin stehen und dann muss ich das noch verknüpfen. Wenn beide Bedingungen erfüllt sein sollen, dann schreibe ich da ein and hin. Alternativ, wenn nur eine der beiden Bedingungen erfüllt sein soll, wenn es also ausreichen würde, dass die eine Frage oder die andere Frage mit 1 beantwortet ist, dann könnte ich das Ganze hier auch mit or verknüpfen. Also je nachdem, was, welche logische Verknüpfung Sie haben wollen, entweder hier and oder or eingeben. Und entsprechend kann man das hier dann beliebig erweitern und diese PHP-Filter eben sehr flexibel dann einsetzen. Zwei kleine Anmerkungen noch zu dem Beispiel, das ich gerade gezeigt habe. Das eine ist, dass diese Frage, die dann angezeigt werden soll, wenn diese beiden Bedingungen hier erfüllt sind, natürlich eine andere Frage sein soll. Also zum Beispiel hier jetzt in dem Beispiel Frage 3 und das Ganze dann eben... So funktioniert, dass geprüft wird, ob auf der Seite davor diese beiden Bedingungen erfüllt sind. Das heißt, ob diese beiden Fragen, FR01 und FR02, jeweils mit 1 beantwortet wurden. Und wenn das erfüllt ist, dann soll eben auf dieser Seite hier, auf der Seite 2, dann diese Frage 3 angezeigt werden. Und man braucht jetzt nicht diese Frage 3 nochmal zusätzlich hier in die Seite reinziehen. Dadurch würde diese Frage 3 dann doppelt angezeigt werden. Wäre es wäre nämlich so, dass dieser PHP-Code direkt dafür sorgt, dass die geprüft wird und auch dass die Frage dann, wenn die Bedingung erfüllt ist, direkt angezeigt wird. Man braucht also nicht nochmal die Frage zusätzlich mit hier auf die Seite ziehen.